direkte anwendung wie der aufgabe lesen und zu lösen versuchen sage ich noch einmal also diese themen die halt so irgendwie mit unangenehmen sachen zu tun haben wie folter und dann ist mein Grundgedanken, also man kann zur sache so verschiedene haltungen haben also denken dass jemandem ist egal ist so solange man seine Schokolade oder sein Öl oder sein Akkus billig bekommt oder auch so machen als man das nie gehört hat oder einfach darüber sprechen und schauen ob man so etwas dagegen machen könnte und wie und ich bin eher für die letzte Haltung und daher macht es auch so Gut. Und gehen wir jetzt also hoffentlich schon Pause geklickt und gehen wir zu. Erste Frage, was soll hier 36,9? 36,9, wenn die Gleichung da schon steht, die Funktion, da kann man schon das ablesen. Die, der Koeffizient, der nicht mit der Variante oder in der Hochzahl von der Variante multipliziert wird, das wird eindeutig der y-Achsenabschnitt sein. Ja. das bedeutet der Wert der Funktion, wenn x, und hier wird x durch das t gezeigt, 0 ist, also wenn das t 0 ist, also in diesem Zusammenhang am Anfang des Bades, ja, wird die Temperatur so viel sein. Und das ist was diese Zahl jetzt hier in diesem Zusammenhang darstellt. Das ist auch also gegen Ende des Prozesses, was also das Teil das hier gezeigt wird, auch die gleiche Temperatur, aber vor allem ist die Temperatur am Anfang jetzt hier gemeint, und äh, ja, noch einmal, wieso wissen wir jetzt, dass das kleine t jetzt hier die Zeit ist? Das ist die unabhängige Variable, das ist großeste der Abhängigkeit vom kleinen t. Das bedeutet, das jetzt hier wird auf der x-Achse dargestellt. Und wie weiß man so, was auf der x-Achse dargestellt wird? Das steht ja da, Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit. Zeit ist ja die x-Achse. Genau wegen dieses Ausdrucks. Und das bedeutet, jetzt haben wir die, die x-Achse so. Das ist die Zeit und... Die Y-Achse ist die Temperatur und 36,9 ist die Temperatur am Anfang der Zeit, also wenn die Zeit 0 ist. Wann beträgt die Wassertemperatur 38 Grad? Was ist 38 Grad Celsius? Das ist ja die Temperatur. Auf welcher Achse steht die Temperatur? Auf der Y-Achse haben wir gerade eben erklärt. Das bedeutet, das wird ein Wert der Funktion sein. Also das kann man hier einsetzen und dann das mit GeoGeber lösen lassen. Dann hat man die entsprechenden Zeiten. Wann? Ja, machen wir gleich. Also hier zunächst einmal Pause klicken und schauen, was ich da falsch gemacht habe. Und einmal gemacht, ja. Das ist das Komma. Das Komma bei Zahlen ist GeoGeber durch einen Punkt zu finden zu ersetzen, ja, und bei Strich bedeutet in GeoGebra was anderes. Und jetzt haben wir die Werte. Den negativen Wert schließen wir aus, weil es keine negativen Zeiten gibt. Ja. Und ja, die Zeiten ist die x-Achse. Das sind jetzt die Werte von x. Bitte in der Regel die Variable durch x ersetzen. Ja. Also aus irgendeinem Grund funktioniert GeoGebra besser, wenn man die Funktion mit g von x schreibt und äh, die Variable dann als x benutzt. Hm, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe schon eine Erfahrung gehabt, vielleicht ist es auch falsch. Aber es hm, ist eh gut, wenn man das so macht. Gut, das brauchen wir jetzt dann nicht. Äh, haben ja so gefunden, wann die Temperatur 38 Grad beträgt. Das ist 1,28 Stunden nach Anfang und 6,46 Stunden nach Anfang. Äh, wie viel ist die Temperatur nach vier Stunden? In diesem Fall sind die Stunden gegeben, also die x-Achse. Und das bedeutet, wir müssen die Variable, die unabhängige, dass der jetzt hier in dieser diese Darstellung, das müssen wir durch 4 ersetzen und das Berechnen machen wir gleich. Also, das haben wir jetzt hier gemacht. Das Y braucht man immer schreiben. Man braucht nur die Rechnung machen. Und da hat man das Ergebnis. Das ist ungefähr so viel. Gut, also die, Max äh, die Temperatur nach 4 Stunden ist 42,23 Grad Celsius. Wie kann man die maximale Temperatur berechnen? Das ist jetzt eine schwierige Aufgabe. Maximal, das bedeutet, die erste Ableitung sollte gleich 0 sein machen wir zunächst also und dann hat man also die stelle gefunden also den x-wert und der x-wert ist eine wert von der zeit hat man das gefunden dann weiß man nach wie viele stunden die temperatur maximal sein wird ja aber die temperatur hat man nicht, noch nicht man weiß nur die zeit und wie bei dieser aufgabe nummer 3, ja, kann man dann die zeit in diese gleichung hier einsetzen die gefundene, die dadurch gefundenen zeit also erste ableitung gleich 0 kann man hier einsetzen und die entsprechende temperatur finden machen wir so also gleich also hier haben wir die funktion wieder eingegeben und darauf geklickt ja, so ableitung und dadurch wurde die erste ableitung gerechnet und dann brauchen wir halt hier löse und die erste Ableitung, also das hier, muss gleich 0 sein. Aber wir können das jetzt hier da so direkt, so, indem wir darauf geklickt haben, ist es hier jetzt gekommen. Dann können wir jetzt hier das durch 0 ersetzen, weil die erste Ableitung, also der Wert, das Gestrich von x, muss 0 sein bei einer Maximalstelle. Und das können wir lösen lassen. Und da gibt es zwei Stellen, wo wir eine einen Extrempunkt haben das ist nämlich bei 40 Neuntel also ungefähr ein bisschen mehr als 4 da und bei 0 und das ist jetzt keine Maximalstelle, sondern ein Minimum aber das ist auch ein Extremwert also da wo die erste Ableitung 0 ist gut und was ist gefragt die maximale Temperatur also nicht hier, sondern an dieser Stelle also bei 40 Neuntel und das müssen wir dann in dieser Gleichung hier, in der Anfangsgleichung hier, also wie hier auch so, anstatt 4, müssen wir 40 Neuntel einsetzen. Machen wir gleich. Ich habe das jetzt zunächst einmal gewählt und ich mache Copy jetzt. Copy kann ich dann so hier wieder reintun. Da ist es und dann muss ich hier einfach die 4 durch 40 Neuntel ersetzen. Und da haben wir es. Und da ist das Ergebnis. Y braucht man jetzt hier nicht schreiben. Das versteht sich, dass das das Y ist. Könnte man auch so schreiben. Machen wir es halt. Y ist gleich. Ja. Und der ungefähr Ergebnis ist ja 42,3 Grad. Das ist ja die maximale Temperatur ungefähr. Ja. Gehen wir zunächst. Die Funktion führt am Anfang knickfrei. Knickfrei bedeutet, dass es hier an dieser Stelle die gleiche Ableitung die Ableitung ist gleich so viel wie äh, die Ableitung der hier angegebenen Gerade Und diese Gerade, y ist gleich 36,9 das ist eine Gerade die parallel zur x-Achse ist. Also bei jedem Wert von x, da das x da nicht steht ja, egal wie viel x ist, wird das y 36,9 also hier wird es 36,9 sein, da auch da auch also überall wird es 36,9 sein. Das bedeutet, diese Funktion hier ist eine Gerade, die parallel zur x-Achse ist. Und da, das bedeutet, also wenn es so was passiert, eine Gerade parallel zur x-Achse, das bedeutet, dass die erste Ableitung gleich 0 ist. Und das bedeutet, jetzt, dass unsere Funktion auch an dieser Stelle, also bei 0, das ist hier so angegeben, da wo die, die, die Funktion am Anfangspunkt ist geschrieben, also, also wo der Wert 0 ist, am Anfangspunkt. Ja. Da sollte die Funktion, die Ableitung 0 haben. Und das haben wir eh schon gesehen. Da haben wir die erste Ableitung gleich 0 gesetzt und das, der eine Punkt war der, äh, die Stelle der Funktion 0. Ja. Und das bedeutet, hier ist tatsächlich die Ableitung von dieser Funktion 0. Und die geht tatsächlich knickfrei zu dieser Gerade hin. Gut. Was wird die momentane Änderungs Was bedeutet das jetzt hier? Die momentane Änderungsrate, die ist ja die erste Ableitung. Es gibt zwei Änderungsraten, die sind beide Steigungen, nur die Steigung kann zwei Sachen bedeuten, halt die momentane Änderungsrate, das wäre dann die Änderungs, also die erste Ableitung und die ist nur an einem Punkt gegeben oder das könnte auch eine mittlere Änderungsrate das ist auch eine Steigung aber das ist eine Steigung zwischen zwei Punkte, Punkten und das ist dann die Steigung der Gerade die diese beiden Punkte verbindet ja. und hier ist die momentane Änderungsrate gefragt und die ist ja die eine Änderungsrate, ja, die erste Ableitung, wie misst man die Einheiten, wie findet man, was für eine Heite, Einheiten äh, die erste Ableitung hat? Das ist die y-Achse durch die x-Achse. Und hier ist die y-Achse Grad Celsius und hier sind es Stunden auf der x-Achse. Also Grad Celsius pro Stunde. Das bedeutet, die erste Ableitung zeigt uns, wie schnell sich die Temperatur an einem gewissen Zeitpunkt ändert. Zum Beispiel, wenn wir hier die erste Ableitung, also die steigende Tagente berechnen, werden wir herausfinden, wie viel sich die Temperatur pro Stunde ändert an diesem Zeitpunkt, also nach einer Stunde. Also zum Beispiel nach einer Stunde ändert sich, ich habe jetzt die Ableitung nicht gerechnet, aber sagen wir, sie wäre jetzt ja, keine Ahnung. 2 ja ändert sich zwei grad celsius pro stunde ja wenn es so weiterginge ginge wäre es immer zwei grad ungefähr oder 1,5 keine ahnung grad pro stunde Änderung ja. und hier ist es noch schneller da langsamer und dann wird wird es kälter ja. also hier ist die temperatur zwar positiv zum beispiel 40 grad aber die Temperatur wird zum Beispiel keine Ahnung 3 Grad pro Stunde weniger, wenn wir diesen Zeitpunkt erreicht haben. Hier wird sie 1 Grad pro Stunde weniger oder sogar weniger als so viel. Das ist halt die Bedeutung von der momentanen änderungsrat Ich sage das noch einmal, wie man das bei einer Prüfung ausdrücken sollte: Das ist die, äh, wie schnell sich die Temperatur ändert. Stunde an einem gewissen Zeitpunkt. Okay, Wie soll die, was sollte jetzt hier diese Berechnung in diesem Zusammenhang bedeuten? Was haben wir jetzt hier? 41 und sagen wir, nehmen wir jetzt, jetzt hier diese Werte: 41 und 36,9. Das ist der Wert der Funktion, also y-Wert. An welchem Zeitpunkt? 3 Stunden danach. Und das ist hier der y-Wert. Am Anfang, bei 0 Stunden. 41 durch 36,9, das ist eine Differenz von y werte Delta y. Und 3 minus 0, also 3, das ist eine Differenz von x werte Delta y durch Delta x. Delta y durch Delta x. Das sollte ja die Steigung zwischen diesen beiden Punkten sein. Ja? Und wie kann man das jetzt in diesem Zusammenhang ausdrucken? Das ist sehr ähnlich zu vorherigen Aufgaben. Das ist die mittlere Änderung äh, der Temperatur pro Stunde zwischen dritter Stunde und Anfang. Okay? Das zeigt uns, wie schnell sich die Temperatur sich ändert zwischen Anfang und äh, dritter Stunde durchschnittlich. Im Mittel. Das ist eine mittlere Änderungsrate zwischen zwei Punkten. Gut, wo steigt die Temperatur am stärksten an? Das ist jetzt eine schwierige Aufgabe. Ich mache das in einem nächsten Video. Dann rest hier. Danke sehr.